Willkommen zur Videoreihe zu den Längenmaßen. Ich bin Daniel und werde dich durch die nächsten Videos begleiten. In dieser Videoreihe lernst du, was Längenmasse sind und wie du die einzelnen Längenmasse umrechnen kannst. Im Anschluss weißt du, wie du deine Körpergröße bzw. einen Gartenzahn abmessen kannst. Um diese Videoreihe verstehen zu können, solltest du wissen, wie man die Multiplikation und Division von Dezimalzahlen durchführen kann. Aber was sind denn nun Längenmaße? Längenmaße sind Maße zum Messen von Längen. Welche unterschiedlichen Längenmaße es gibt, schauen wir uns jetzt genauer an. Um bei diesem Video gut mitmachen zu können, richte dir doch bitte ein Lineal her. Drücke hier kurz auf Pause, damit du dir ein Lineal holen kannst. Wenn du auf einer Folie das Pause-Symbol siehst, pausiere einfach kurz das Video. Doch welche Längenmaße kennst du bereits? Notiere dir dazu alle Längenmaße, die du vielleicht schon kennengelernt hast. Schon fertig? Super! Dann lass uns doch einmal gemeinsam vergleichen. Also wir haben Zentimeter, dann gibt es Meter, Dezimeter, dann Millimeter und zu guter Letzt Kilometer. Schaffst du es auch diese zu ordnen? Versuche, sie selbstständig zu ordnen. Beginne dabei mit der größten Einheit. Die größte Einheit, die wir in dieser Videoreihe kennenlernen werden, sind Kilometer. Dann kommen Meter, danach Dezimeter, danach Zentimeter und zum Schluss Millimeter. Damit du dir aber unter diesen Längen auch etwas vorstellen kannst, möchte ich dir nun ein paar Beispiele geben. Je nachdem, wie groß du schon bist, wirst du auf andere Werte kommen. Diese hier sind nur Richtwerte. Wusstest du, dass ein Fingernagel circa einen mm stark ist? Oder dass dein Finger circa eine Breite von einem cm hat? Wenn du die ganze Handfläche misst, kommst du sogar auf circa einen Dezimeter. Noch viel interessanter ist, dass du mit einem größeren Schritt sogar einen Meter zurückliegen kannst. Miss nun deinen Finger und deine Handfläche einmal nach und suche auch gerne nach weiteren Dingen, um eine bessere Vorstellung zu bekommen. Du siehst hier einige Gegenstände abgebildet, die du möglicherweise um dich herum gefunden hast. Ordne die links angegebenen Längenmaße, den rechts dargestellten Gegenständen zu. Lass uns nun gemeinsam vergleichen. Ein Papier hat eine Dicke von einem Millimeter. Eine Büroklammer ist ungefähr einen Zentimeter breit. Und der Marker ist ungefähr einen Dezimeter lang. In den nächsten Videos gehen wir die einzelnen Einheiten mit deren Umrechnung durch. Ich hoffe, ich sehe dich gleich wieder.